So, dann machen wir mal weiter mit der motorischen Entwicklung und ich werde jetzt ein bisschen eingehen darauf, wie man denn in der motorischen Entwicklungsforschung zu Daten kommt und dazu präsentiere ich euch jetzt erstmal hier ähm, eine typische Kurve, eine typische Entwicklungskurve und was man da sieht ist, dass man typischerweise hier so einen Zeitpfeil hat und in diesem Zeitpfeil ist normalerweise das kalendarische Alter eingetragen, biologische Alter eher weniger, habe ich hier nur mal in Klammern stehen und das kalendarische Alter ähm, ja, ist entweder nach Jahren oder nach Jahrzehnten da angeordnet und die Merkmalsausprägung ist dann hier auf der y-Achse und dann will man jedem Alter, jeder Altersgruppe hier einen Punkt auf der Merkmalsausprägung zuordnen und dazu muss man gucken, wie man an diese Punkte kommt. Und dieses, wie man an diese Punkte kommt, das möchte ich euch jetzt genauer darstellen. Wie man hier übrigens bei diesem Merkmal sieht, ist, dass die Punkte irgendwie so ein bisschen zackig gehen, meistens gehen sie rauf, hier gehen sie auch noch mal ein bisschen runter. Diese Zacken können durch die Methode der Datenerhebung gegeben sein und deswegen ist es also auch wichtig, dass man sich diese Methoden einmal genauer anguckt. Hier habe ich jetzt mal so eine Matrix stehen und wir haben hier das, den Geburtsjahrgang der untersuchten Personen und zwar haben wir, habe ich hier mal zehn Geburtsjahrgänge aufgetragen von 1997 bis 2006 und dann wollen wir ein bestimmtes Merkmal erheben und da habe ich hier den Erhebungszeitpunkt und der geht auch zehn Jahre von 2011 bis 2020. So und der naheliegendste Weg für ähm, die Erhebung von Entwicklungsdaten ist ja der, dass man sich einen bestimmten Jahrgang zehn Jahre lang anguckt und das ist hier dargestellt durch diese rote, dieses, dieses rote Kästchen. Und zwar gucke ich mir im Jahrgang, ähm, im Jahr 2011 gucke ich mir die Kinder aus dem Jahrgang 2000 an, die sind dann elf Jahre, erhebe das Merkmal, ein Jahr später ähm, gucke ich mir die wieder an, die sind dann zwölf Jahre und ein Jahr später nochmal, die sind dann 13 Jahre, erhebe wieder das Merkmal, trage das auf meiner Entwicklungskurve ein und mache das zehn Jahre lang. Wichtig ist dabei, dass ich natürlich immer die gleichen Personen äh, messen muss und dass die Daten sozusagen auch immer den gleichen Personen zugeordnet werden, um vernünftige Entwicklungskurven zu bekommen. Das ist das allerbeste Verfahren, was die Datenqualität angeht, es ist aber nicht das beste Verfahren, was sozusagen die Ökonomie der Datenerhebung angeht. Da haben wir gleich mehrere Probleme. Das erste große Problem ist, dass tatsächlich der Erhebungszeitraum zehn Jahre ist oder, oder neun Jahre vielleicht und das ist, also wenn ich da irgendwie vernünftig Daten kriegen will, dass es mich mein halbes Forscherleben kostet, um mit diesen Daten tatsächlich, um diese Daten tatsächlich erstmal zur Verfügung zu haben, um dann irgendwelche Theorien oder sowas beweisen zu können. Das zweite Problem ist, dass typischerweise von den Personen, die ich 2011 teste, von den Elfjährigen immer weniger mir zur Verfügung stehen für im nächsten Erhebungszeitraum, die können krank werden, die können umziehen, die können keine Lust mehr haben. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum mein Datensatz immer mehr und mehr und mehr schrumpft und am Ende bleiben mir vielleicht gar keine Personen mehr übrig oder nur so wenige, dass man da keine vernünftigen statistischen Aussagen machen kann. Dieses Phänomen nennt man die Mortalität in einer Stichprobe, aber das bedeutet nicht, dass die alle versterben müssen, sondern das bedeutet nur, dass sie sozusagen verschwinden. Ja, das sind zwei ganz erhebliche Kritikpunkte an diesen Verfahren und deswegen kann man sich andere Verfahren überlegen. Ah, Was ich noch nicht erwähnt habe, dieses Verfahren nennt sich eine Längsschnittuntersuchung. Das zweite mögliche Verfahren, um zu Entwicklungsdaten zu kommen, ist die Querschnittsuntersuchung, die ich hier mit dem grünen Kästchen gekennzeichnet habe. Hier messe ich nur zu einem Messzeitpunkt, nämlich 2017 und messe 11-Jährigen, die 12-Jährigen, die 13-Jährigen, die 14-Jährigen, 13 die 15-Jährigen 14 15 und so weiter. Das bedeutet natürlich, dass ich nicht exakt die gleichen Personen messen kann, sondern dass ich unterschiedliche Personen messen muss, zum Beispiel in verschiedenen Schulklassen oder wie auch immer ich an diese Personen komme. Das hat einmal den Riesenvorteil: ich bin nach einer Messung fertig mit meinen mit meiner Datenerhebung und kann dann weiter damit arbeiten. Der zweite große Vorteil ist, dass ich auch mir um die Mortalität der Stichprobe keine Sorgen machen muss, denn die, die ich da 2017 erhoben habe, die brauche ich nie wieder und insofern kann ich da meine Entwicklungskurven ganz schön zeichnen. Der riesen Nachteil ist aber, dass man da eben keine echten Entwicklungsdaten hat, sondern eben sozusagen gemittelt über ganz viele Personen, aber nicht für jede einzelne Person und wenn man sich nochmal die Kurve vor Augen führt, die ich angangs gezeigt hatte, wo zum Beispiel von 15 zu 16 eine kleine Schrumpfung da war, da könnte es zum Beispiel sein, dass die 15-Jährigen, die ich hier untersucht habe, zufällig einfach mal ein bisschen größer sind, als die 16-Jährigen, die ich da untersucht habe. Wenn ich hier 20-15-Jährige habe und da 20-16-Jährige und die 16-Jährigen sind zufällig ein bisschen kleiner, dann würde ich daraus schließen, dass zwischen 15 und 16 die Menschen ein bisschen schrumpfen und das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, weil wenn ich echte Entwicklungsdaten hätte, dann würde ich natürlich die gleichen Personen messen und sie schrumpfen nicht wirklich und insofern würde ich dann valide Daten bekommen. Dieses Phänomen versucht man natürlich ein bisschen zu beheben dadurch, dass ich dann besonders viele Personen teste und wenn ich zum Beispiel 1.015-Jährige und 1.016-Jährige messe, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass die 16-Jährigen dann im Schnitt kleiner sind als die 15-Jährigen, die ich gemessen habe. Das heißt, man kann also durch ähm, eine große Anzahl von Personen, die ich teste, versuchen diesen Effekt, der durch die Unechtheit der Längsschnittdaten oder der Daten äh, zustande kommt, versuchen auszugleichen. Gut, also dies nennt man eine Querschnittsuntersuchung. Das sind so die beiden wichtigen und Erhebungsmethoden und dann kann man dann noch so Mischungen durchführen und eine ganz pfiffige Mischung ist die, dass ich ähm, so ein gemischtes Kohortensequenzdesign mir überlege. Hier das sind eine Kohorte und diese Kohorte verfolge ich über drei Jahre und eine drei Jahre ältere Kohorte verfolge ich auch über drei Jahre und noch eine drei Jahre ältere Kohorte verfolge ich wiederum über drei Jahre. Hier habe ich also jetzt Daten von 11- bis 20-Jährigen, genau wie in den anderen beiden Designs und habe, muss dann über drei Jahre die Personen verfolgen und messen, aber eben nicht über zehn Jahre und habe dann noch den Vorteil, dass ich mir sozusagen angucken kann, die 14-Jährigen hier haben die ungefähr die gleichen Werte wie die 14-Jährigen hier und wenn das die gleichen Werte sind, dann kann ich sozusagen die Entwicklungskurve gerade weiterschreiben und wenn es hier Unterschiede gibt, dann muss ich mir überlegen, wo kommen die denn her und wie kann ich das versuchen auszugleichen und notfalls muss man es eben so darstellen, dass man Drei Kurven darstellt, nämlich von 11 bis 14-Jährigen, von 14 bis 17-Jährigen und von 17 Entschuldigung, bis 20-Jährigen. Das ist also eine Methode, die die Vorteile von Längsschnitt- und Querschnittsuntersuchungen miteinander vereint, die Nachteile aber leider eben ein bisschen auch. Ein letztes Design möchte ich nicht unerwähnt lassen und das ist die sogenannte Zeitwandelstudie. Da ist es so, dass ich zu zehn, in zehn verschiedenen Jahren jeweils immer die 14-Jährigen untersuche. Was kann das für einen Sinn machen? Hm, diesen Sinn, den sollte ihr euch selber mal überlegen und ich werde den dann in einer der Übungen, die es gibt zu der Vorlesung abfragen. Okay, damit bin ich Zeitwandelstudien, hier steht auch noch damit bin ich für mit den Erhebungsmethoden in der motorischen Entwicklung bereits am Ende. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal um Theorien zur Entwicklung kümmern. Bis dann.